war sehr schwierig weil als ich in der schweiz gekommen bin konnte ich nicht deutsch ich hatte keine ahnung was die leute sagen und ich hatte keine ahnung was soll ich machen also zuerst äh, jemand hat mir äh, etwas über das hello welcome und senti erzählt und ich bin vorbeigegangen und habe etwas gemerkt, ja, das ist eine gute Telefon für äh, Flüchtlinge. Durch man kann einfach freiwillig teilnehmen und man kann mit die Schweizer, Schweizerin also etwas Kontakt haben. Man kann Deutsch lernen. Das ist wirklich eine gute Telefon.